Also die Lehre in dieser Garage macht so besonders das Team, wo du dich hast. Du hast überall hochqualifizierte Mechaniker, Mechatroniker, Diagnostiker und Meister, die du bei allen Problemen kannst fragen kannst. Sie werden eigentlich immer weiterhelfen. Kannst. Durch das profitierst du auch in deiner Lehre. Du kannst sehr viel von denen abschauen, nimmst sehr viel mit. Und das macht die Lehre da schon sehr speziell. Der Lernende soll bei uns die Ausbildung machen, weil wir abwechslungsliche Arbeit können anbieten können durch unsere Magenvielfalt. Der Lernende hat verschiedene Leistungsziele, die wir bei uns in der Werkstatt abdecken können. Und somit hat er eine sehr gute Ausgangslage für die QV, oder die Lehrabschlussprüfung genannt, hat er eine sehr gute Vorbereitung dafür. Wir sind ein Familienbetrieb. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Lernenden übernehmen können, wenn es irgendwie geht. Also wir müssen natürlich auch Arbeit haben Es ist klar. Ähm, aber Amy Frey hat ja das Denken vom Familienbetrieb. Und, und zu der Familie gehört halt, dass man die Jungen auch mitnimmt. Und äh, wir müssen unsere äh, Talente vom Morgen, müssen wir heute ausbilden, und, und machen das sehr aktiv und das auch, oder machen das auch bewusst, dass wir sie dann auch können für uns wieder einsetzen können und, und, und sie mit unserem Team mitschaffen und die Familie eigentlich so ein bisschen komplett ist. Mir mir ist es eigentlich schon seit der Primarschule klar gewesen, was ich mache, weil ich schon von klein auf Autofeigsteher gesehen bin und auch immer ein bisschen auf der Rennstrecke war mit meinem Vater. Ich fahre Car seit ich sechs bin, hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen und das ist bis jetzt immer noch mein Traumberuf und ich bin immer noch super glücklich, dass ich das gemacht habe.